Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 4. April und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit. Ähm, heute fängt nämlich bei mir wieder die Uni an. Ähm, und ich freue mich eigentlich voll, ich habe irgendwie Bock. Und heute ist außerdem ein guter Tag, um euch mal so ein bisschen Einblick in meinen Dienstagsalltag zu geben. Und ähm, deswegen freue ich mich, wenn ihr zuguckt. Und ja, ich stehe jetzt auf. Morgens solltet ihr immer direkt Wasser trinken. Wichtig. Und dieser Tag hat jetzt schon mit einer sehr, sehr guten Nachricht begonnen, ähm, so dass ich schon seit 6 Uhr oder so nicht mehr richtig schlafen kann, weil ich irgendwie so... Kennt ihr das, wenn man sich auf was so freut und irgendwie so ein bisschen aufgeregt ist und ähm, einfach so richtig happy ist? Dann fällt es manchmal schwer, weiter zu schlafen. Sehr selten, aber heute war das so. Deswegen freue ich mich auf den Tag. Ich glaube, er bringt noch mehr positive Dinge mit sich. Mal gucken, wie das Wetter so ist. Oh ja, der Himmel sieht nett aus. <Sie> 50 Euro schon. In der Jetzt gibt es Frühstück und zwar gibt es wieder Müsli mit diesmal Himbeeren, einer Banane und Milch. es ist halb neun und ich gehe los. Mittagspause. Ich habe die Kamera mit, weil ich heute ein Follow Me Around drehe. Jetzt gerade. Hi. Das ist teurer geworden. Oh, ja. ich hey, Du das? Sonst war es 99 Cent, jetzt 1,11. 1,11. Okay. Guten. Echt? Nee, das. ich Das. Euch noch Bock auf Pommes? Nee, danke. Nee, ja, danke. <lacht> ja, danke. Danke. Die Uni ist aus. Wir gehen nach Haus. Halb vier und ich bin gleich schon zu Hause. Juhu! Ich liebe diese Bäume. Oh. Ah, zu Hause. Zu Hause ist, wo du willkommen bist. Ja. Also ich habe den ersten Unitag wieder überstanden, Gott sei Dank. Es war aber echt super interessant. Also ich glaube, das wird echt ein interessantes Semester. Ähm, ich hatte jetzt heute Personal- und Persönlichkeitspsychologie und Inter Interkulturalität. Und es war wirklich richtig cool. Also auch die Dozenten haben mir gefallen. Ähm, war jetzt halt erst die erste Vorlesung. Ne? Aber ich glaube, das wird echt ein ganz cooles und interessantes Semester. Das ist immer das Wichtigste, dass einen die Themen irgendwie interessieren, damit man auch gedanklich mitmacht und das ging heute sehr gut. Ähm, was ich irgendwie gar nicht so gedacht hätte, weil ich hatte das sonst immer am Ende der Semesterferien so, dass ich dachte, boah, ich brauche jetzt mal wieder was Neues, ein Input für den Kopf, dass der auch ein bisschen strapaziert wird, dass man was Neues lernt und so und dieses, ähm, diese Semesterferien hatte ich das nicht, weil ich aber auch irgendwie gar nicht richtig gemerkt habe, dass überhaupt Ferien waren, irgendwie war die ganze Zeit hin und her und... Nicht so ein richtiges Chillen, aber ich freue mich doch wieder, dass es jetzt losgeht und die Leute wieder zu sehen. Und, ähm, es ist jetzt halb vier, das ist so eine angenehme Zeit, äh, dass ich jetzt schon zu Hause bin. Ich werde jetzt, jetzt kommt das ganz interessante vom Tag, <lacht> einen Ordner für dieses Semester anlegen. Ich habe noch gar keinen. Also ich muss mir irgendeinen Ordner besorgen für dieses Semester und dann habe ich immer so ähm, Unterteilungen pro Modul, wo ich halt die Sachen einhefte, die ich mitschreibe oder die wir bekommen. Und dann wollte ich noch zum Sport und einkaufen gehen und kochen. Und ähm, eigentlich ist das Wetter viel zu schön, um ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich habe mir das irgendwie für heute vorgenommen und wenn ich es jetzt nicht machen würde, wäre ich sehr unzufrieden. Äh, aber ich fange jetzt erstmal an mit einheften. Achso, und spülen muss ich noch. Ja, ich habe leider keinen Ordner gefunden, aber ich habe jetzt wenigstens schon mal dieses, ähm, wie nennt man das, Raster oder so beschriftet mit den Modulen für dieses Semester. Und das ging sehr schnell und ich kann jetzt nicht mehr machen und deswegen spüle ich jetzt. Vorher esse ich aber einen geilen Keks. Kennt ihr diese Kekse von Ikea? Die sind irgendwie, glaube ich, so Dinkelkekse mit Zartbitterschokolade. Ich liebe die. Und ich finde, das ist zwar auch eine Süßigkeit, aber das ist irgendwie, fühlt sich das nicht so schlecht an, wenn man das isst. Wisst ihr, was ich meine? Und die sind echt lecker. Mmh. Ich finde Die Liebe schmeckt langweilig und immer gleich. Ähnlich wie eine Tiefkühlpizza. Das ist so, Mutti geht zum Sport. So, mein Sportprogramm ist beendet. Und jetzt gehe ich einkaufen. Boah, ich bin so rot immer nach dem Sport. Und ähm, dann dusche ich und dann koche ich. Und da freue ich mich schon drauf. Einmal winken so zu Hause angekommen, ich habe alles bekommen was ich brauchte, schöne Tulpen und oh, ich werde mir gleich was richtig geiles kochen, yes, da freue ich mich schon drauf das zeige ich euch und jetzt trinke ich erstmal hier meinen Magnesium Drink, weil ähm, ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, weil ich das eigentlich ganz lecker finde nach dem Sport, das ist irgendwie so eine gute Erfrischung und ähm, man bekommt nicht so starken Muskelkater und dann habe ich noch Weintrauben gekauft, die esse ich auch und dann dusche ich jetzt und dann koche ich so, jetzt wird gekocht und ich habe dafür schon Möhren, Lauchzwiebeln, Paprika, Zucchini geschnitten. Und das werde ich jetzt im Wok ein bisschen anbraten. Und ich habe auch schon Reis gekocht, das kommt dann auch dazu. Und dann werde ich noch Eier da reinschlagen und dann habe ich eine geile, ein bisschen Würzen mit Curry und so, eine geile Asia-Pfanne, hoffentlich seht ihr mich, hallo. Und ich freue mich sehr darauf und ähm, habe großen Hunger. Und gleich ist es soweit. Okay, es sieht vielleicht nicht so hübsch aus, wie es aussehen könnte, aber es schmeckt, glaube ich, sehr, sehr lecker und ich freue mich schon. Guten Appetit! Guckt euch mal diesen Sonnenuntergang an. Auf der Kamera kommt es natürlich nicht so rüber, wie es in echt aussieht, aber da ist sie die Sonne und sie verschwindet und morgen kommt sie wieder, denn ich habe alles aufgegessen. Nein, habe ich nicht, aber es war auch viel zu viel für eine Person. Es war aber trotzdem sehr lecker und jetzt muss ich spülen. Guck mal, so sehen meine Haare aus, wenn ich sie Luft trocknen lasse. Ich habe irgendwie ganz schön krasse Locken. Also ich hatte früher, ganz früher, echt so Locken. Da sie dann länger wurden, hingen sich das so ein bisschen aus und so. Und das ist jetzt auch eigentlich wieder so. Aber äh, sie sind immer noch sehr wellig und... Ja, der Normalfall wäre jetzt zu sagen, ich finde es mega hässlich und ich hätte viel lieber glatte Haare. Manchmal ist das auch so, aber ach, ich denke mir inzwischen so, ob ich jetzt Locken habe oder glatte Haare, irgendwie ist es so egal. Und wenn ich unbedingt glatte Haare haben will, dann glätte ich sie und wenn nicht, dann nicht. Und, und jetzt muss ich spülen. Aber die Sonne ist so schön. Ich, ich stehe manchmal wirklich am Tag 10 Minuten einfach nur hier vom Fenster und gucke mir an, wie hier die Bahnen herfahren und wie der Himmel aussieht und wie die Sonne scheint und so. Ich bin echt ein Naturmensch. Also, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, fällt mir so zum Frühling hin so extrem auf, weil ich diese ganzen natürlichen Reize, die dann irgendwie wieder da sind, das Vogelzwitschern und sowas, alles sehr, sehr extrem wahrnehme und sehr zu schätzen weiß. Ich lasse mich auch jeden Morgen von diesem Vogelgezwitscher wecken, weil das irgendwie so ein so ein Gefühl ist, als würde man im Wald aufwachen und ähm, ja, ich glaube, das habe ich von meinem Opa, der war auch so ein nicht Wald, kein Waldmensch ist falsch, aber ja, der war halt auch irgendwie so einer, der auf die Natur stand. So, jetzt seht ihr mal das volle Ausmaß, meiner Haare, also es ist es sind nicht nur Locken, es sind Löwenhaare und sieht dann immer so frisig aus, ähm, obwohl das gar nicht so ist. Also wenn ich jetzt eine Nacht drauf schlafe, dann sehen sie ganz normal aus. Aber jetzt sieht es ein bisschen unschön aus. Ähm, ich wollte mich nur noch von euch verabschieden. Ich habe jetzt die Tulpen hier in den Zimmern verteilt und es ähm, ist jetzt 8 Uhr. Und ich freue mich jetzt darauf, mich einfach nur noch aufs Sofa zu legen und zu chillen. Ich bin gerade übrigens nicht in meinem Zimmer. Warum auch immer. Manchmal gehe ich einfach so gern durch die Wohnung und gucke mir alle Zimmer an. und Bisschen komisch. Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ähm, ich hoffe, dieses Video war irgendwie interessant oder cool oder unterhalten für euch. Ähm, viel ist ja nicht passiert, beziehungsweise nichts Besonderes, aber ähm, es passiert halt auch nicht immer was Besonderes. Und ihr habt mal so einen kleinen Einblick bekommen. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Also erstmal würde ich gerne von euch wissen, da habe ich nämlich eben drüber nachgedacht, wenn ihr auf eines verzichten müsstet. Von Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Worauf könntet ihr am ehesten verzichten? Und das halt auch in jeglicher Form. Also Kartoffeln jetzt nicht nur als Salzkartoffeln, sondern zum Beispiel auch als Pommes oder Bratkartoffeln. Das interessiert mich, deswegen schreibt mir das gerne mal. Worauf könntet ihr am ehesten verzichten? Und ähm, ja, wie sieht euer Tag so aus? Hat bei euch auch die Uni schon wieder angefangen? Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und gute Nacht, guten Abend, schlaf gut oder wann auch immer ihr das Video seht. Einen schönen Tag, egal. Tschüss!